Wagen 1 wird jetzt hier nach Süden eindrehen. Äh, Wagen 2, ihr dreht bitte ebenfalls jetzt mit uns äh, hinter uns nach Süden ein, ja? Nein, nein, nein, stopp, stopp, stopp, stopp, halt. Sorry, das war vielleicht nicht klar. Wir halten natürlich oben auf der Kuppe. Fahr nochmal zurück, bitte. Beschuss 160. Ja. Komm, Beschuss aus 160. Soll ich Feuer Nein nein nein, wir ziehen den Wagen zurück hinter die Kuppe. Wagen 2 ebenso Wagen zurück hätte ich die Kuppe ziehen Die anderen werden jetzt nämlich Schuss auf sich ziehen wahrscheinlich Oh zurück zurück zurück Oh ich hab's nicht gesehen Das war ein Reifen ist der weg oder was? Keine Ahnung, aber wir haben äh, Oh, wir kriegen einen Schuss aus der Stadt der schießt, rein. Schießt, ja. Oh. Ich bin verletzt. Ich bin zurück. Okay, ich geh rein, ich setz mich hoch. Das ist geschützt, aber ausgerichtet. Okay. okay. Schuss ja wieder in alle sind grün. Soll ich aussteigen, nicht heilen, weil ich Kann sich gerne heilen. Und der vordere Reifen ist übrigens weg, der vordere Winkel. Komplett weg. Ja. Ich kann Ja, ich zitter ein bisschen. Ich habe mein MG abgelegt. Ich bin ziemlich gut. Ja, dann... Jo. Ja, auf jeden Fall wachen drüber bei euch. Ich rein, dass ihr könnt. Höher, höher, höher, höher, höher, höher, höher. Noch höher. Ja, genau so. Er ja, ist ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Ja. ja stimmt. Okay. Troll, äh... Klar. Euch, kommt Nach rechts mit. ein bisschen verlagern. Auf, genau. Ja, das ist eine gute Richtung. Toll, ihr sollt eure Position Nachladen. verlagern. Bitte kommt. Ob wir sollen, oder ob wir wollen. Sollt! sollt. Ein bisschen tiefer. Ein bisschen höher. Ja, so ist gut. Ich hab neue Koordinate für euch. Das ja, ich glaub da ist keiner mehr. Soll ich hier meine Waffe ablegen? Obi? Ja, ja, ja. So. Lebt noch der Team Spirit? Lass uns mal Pogo machen. Ist down, down, ist down. Der auf dem Dach, der hat schon noch bewegt. Ich hab gerade im Fernglas geguckt, der ist down. Ja, der ist tot. Robi? Ja. Was alle, sind das alle Gegner? Ähm, ich weiß es nicht genau. Nee, ich meine jetzt, also sind das generell, war das generell, für 15 Leute, so wenig Gegner geplant oder was? Nein, eigentlich auf, nicht, aber da Rauch. braucht ja nicht genau was, sonst hätte man keinen Rauch. Aber du musst auf jeden Fall rein Rauch Stadt Stadt da 1 hin, 1 und gestopplieren, weil das steht nicht, ausgeschalten. wurde. Warte mal. Sind mir da was? Rauchentwicklung innerhalb der Stadt auf 1.1. Auf 119 war ein Feind auf der Straße. Ja, äh. Das, äh, ja, das sehe ich. Brauchen oh, Stöpsel nicht vergessen. Okay, bevor ihr verfeuert mit dem M2 nochmal checken, wie viel Munition ihr noch habt. Boah, ist einfach. Alle, alle M2 ist Feuer einstellen, Wagen 1, Wagen 2. Bitte mal checken, was unsere Munition ist mal der Reihe nach melden Wagen 1 und dann Wagen 2. Äh, zwei volle Magazine und 1 drin, genau. Zwei volle Magazine und eine Schosse bleiben drinnen. Ja, Chan, äh, behalten euch bitte wenigstens 200 Schuss für die nächste Stadt noch in. Feuer aus 110. Ich bin ausgestiegen und kämpfe somit, damit ich Munition zerspare. Feinde auf 120 Richtung 125 am Gehen. Jo, Set bestätigt. Rauch auf 120. immer noch zu wenige? ne ist okay so du wissen, was du eigentlich zu erwarten hättest alles wieso was? wie viel du zu erwarten hättest wenn alles funktioniert so wie ich es geplant habe wieso hast du die gegner so gemacht dass du sie rufen kannst oder was? Nee. aber ich habe einen min max drin bei Upsmann Ich habe 400 Schuss verschossen, werde jetzt welche aus dem äh, Wagen holen. Also, wenn du. Da wir schießen, ich habe einen im Visier. Jetzt ja, ja, wir. ja, hau rein, hau rein. Wenn du nichts siehst, dann sitzen wir auf und fahren und fahren mal auf die gleiche Position wie du. Ja, ich, ich würde sagen, wir machen das. Hat's einen mhm. Tick zur Seite gehen, damit ich meine MG ablegen kann. Mhm. Danke. Oh, Mensch. Ja, das ist der, der gestorben war, in Anführungsstrichen, ne? Nee, das ist der nicht. Der, der gestorben war, liegt immer noch so da wie vorher. Den habe ich auch die ganze Zeit im Auge gehabt, der hat sich nicht gerührt. Na, das war auf jeden Fall einer auf dem Dach gerade. Ganz so ungefähr. Da wurde hingeschossen, nicht. aber das ist der nicht gewesen. Der am Stand der MG, der ist noch am Leben. Seht ihr sehen? Genau da. Danach. Oh, du siehst ja äh, die Häuser rechts vom Stand MG, ne? Ja, da ist, ja ist ein der Doppel. Ja, eben. Genau. Stopp, stopp, stopp, warte mal. Der Glückspilz. Weißt ich ich kann meine Scheißwaffe wieder nirgends auflegen, bis sie zum Kotzen. Da musst du dein Auto so parken, dass es nicht das? rutscht. War... Ah fuck. Ich steig aus, okay? Oder? Ja, steig aus. Ich Stell das Haus vor uns. Warte, warte, warte, warte, warte, warte mal. Okay, ihr habt. Gut. Die Gunner plus zweites Fahrzeug, übernehmen mal bitte hier die Rundumsicherung für eine Minute, bis wir das Haus gecheckt haben. Danach checkt ihr das Haus hinter euch. Oh, oder? Jo, von wo? Ich weiß nicht. bin ich. Oh, äh, von 250, 250 Grad. Haus ist gesäubert, man kann es vielleicht aufs Dach. Okay, Haus ist sauber oder was? Haus ist sauber. Hier. Äh, ja, Wir haben noch geschossen. Jo. Treu, äh Halt, das kommt von hinten. Sauber. Der ist im Westen auf in uh, Bergkuppe. An der. Ja. Genau, an der Bergkuppe. die als Deckung, wie gesagt, die sind schusssicher und äh, dann brauche ich zwei Leute, die Eingang im Süden und im Osten überwachen. Habt ihr einzelstoff auf die Feinde? getroffen Obi, wohl war toll. Bist bei mir hier oben auf dem Hausdach. Hast du den ausgeschaltet? Sieht so aus. Also liegt neben seinem Technical. Jo, perfekt. Ich komme mal kurz durch Osten rein. Du redest undeutlich hören. Also ich verstehe alles. Kontakt Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Break, Einen ausgeschaltet. Ja, oh, wie gesagt, nochmal, ne? Geh nicht immer alleine los, bitte. Okay. Ich würde mal behaupten, dass es ein Schick gab. hat getroffen <lacht> Nebendran ist noch ein Stand-MG und zwei Feinde <lacht> Drei Feinde also, Wo sind denn die Teile? Wo sind denn die scheiß Javelins hier? Ah. Äh, lädt das überhaupt eine THW nach? Weiß ich nicht, wenn eine drin ist, musst du mal nachschauen Ah weißt du auf Rot und Uhr äh, steht einfach nur Null da? Da sieht halt aus Und ich bin dir vor die Füße gelaufen Vergessen die Kollegen aus dem Fahrzeug rauszuziehen. gemacht beim ersten Fahrzeug. Naja, nee, beim ersten Fahrzeug habe ich gerade rausgezogen. Ah, okay, sorry, sorry, verwechselt. Give me Also Fahrzeug Nummer 2 ist auf jeden Fall fast komplett rot. Ach, hier wir noch zwei Schuss.